Willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind gerade schon am Wolfendorn oben. Das ist aber nur ein Zwischenziel. Genau verrät mal der Martin. Was so. sagen wir jetzt? Ah, na ja, es sollte eigentlich ein Zwischenziel sein. Wir fahren jetzt auf dem Wolfendorn ab Richtung Fitscher Schauen wir uns noch ein bisschen schneemäßig oben, was da hängen können. Und wenn es nichts ist, müssen wir nach Störzin vorne einen Kaffee trinken. Okay. Das ist auch eine Zwischenetappe. Nutzt eh nichts. Also E-Biker, weil 16 sind ein bisschen entspannter. Gell? Und Bach. Und, ja. und dann Bach Hupfen, ja. Genau. Ja und diesmal sind wir nicht alleine, wir haben noch, stellt euch mal vor. Hey. Servus. <lacht> Servus, wir sind's. Ich bin der Bene, grüß euch. Ich bin der Manu von M1, Bene ist ein Spitzel von mir. Wir haben uns heute halt mal gedacht, wir fahren mal zusammen die M1 Bikes aus und machen eine kleine Tour. Genau, jetzt ah. möchte ich bitte gelobt werden, dass die Leute sich auch vorgestellt haben im Video. <lacht> und wir müssen nur sagen, sie haben jetzt ein cooles Setup aufs Bike drauf gespült, das heißt wir können jetzt individuell Prozent Leistung entstehen und haben fast mehr Akku und Lust losgefahren. Also, man muss jetzt echt krass sagen, ich habe jetzt nicht so Akku gespart wie der zwischen Bus gefahren. 1500 Höhenmeter auf dem Wolfen und und 63 Prozent. Ja, er ist dazwischen zwar Bus gefahren, aber ihr müsst immer verstehen, er fährt dann trotzdem auch viel Eco, weil nicht, also das klingt Nein, so nicht nur, so überlastbar. Aber es ist, man muss sagen, eine gute Mischung, 1500 Höhenmeter ist ansagt. Das heißt, ich kann mir zweimal auf über 3000 Höhenmeter. Ja. Währenddessen die Männer bei den Bikes spielen, könnten das heißt, Ricky und ich jetzt noch schnell auf den Markt gehen, theoretisch. Aber da ja. sieht man gleich die Kompetenz. Ich habe Handschuhe und Öl und da ist Vollelektronik und Windows 10. Ja, ich wir schon. gehen jetzt shoppen. Ah, Jeder, was er kann. Geht ihr shoppen, oder? Genau. Wir wollen euch am Brennermarkt da. Und ein Café. Ende Juli sind wir noch mehr rum. Und Kaffee trinken. Oh ja. Die Kompetenzen sind gut verteilt. Vicky und ich führen jetzt schon die Tour an. So wie gehört. Noch wissen wir auch wo es hingeht. Und die Sonne lacht schon. Jetzt geht durch die Autobahn. Die Auffahrt ist unten rauf noch total easy. Aber es kommt dann schon noch. Der Ausblick dann echt schon geil. Nicht, dass ihr denkt, wir können nur shoppen. Wir sorgen jetzt auch für genug Wasserhaushalt. die Lawine hat uns einen Ich habe Schütze da auffüllen, aber hauptsächlich Wasser. Da kommt der Rest vom Schützenfest jetzt auch auf. Ja, da hätte man normalerweise Wasser auffüllen wollen. Aber das geht jetzt erstmal nicht. Na gut, das werden schon wieder herrichten. Ich Das ist ja bei der Lippe, die Da sind wir jetzt hinten runter, wo wir herkommen. Und hier, vor den beiden, haben wir dann schon unseren Gipfel. Aber ein bisschen zieht sich trotzdem noch. Sagen wir es so, das Schlimme, ganz steile, kommt erst noch. Ja krass, was das noch für Schneeriegel sind. Die haben jetzt Revanche bei der Schneeballschlacht. Teil 1 ist aber leider nicht gefehlt. Ja, bis jetzt ist es richtig, richtig cool. Aber ihr seht, es ist teilweise super trocken und echt geil zum hochfahren. Teilweise aber ganz schön matschig. Und wir fürchten, dass wir da oben dann noch einiges an Schnee kriegen. Jetzt seht es auf der GoPro wahrscheinlich noch nicht, aber da ist so ein kleiner Bagger beim Zeug und mal schauen, was uns danach erwartet. Teilweise matschig und jetzt kommen wir langsam auch in den Schnee und das ist früher, als wir gehofft hatten. Oh, aber noch geht es ganz gut. Obwohl er recht mäutig ist, geht's noch. Ja, so schaut es jetzt hier aus bei uns und nach geht es echt super gut, zum Glück. Aber der Bagger naht und danach ist natürlich nicht mehr geräumt. Dann wird es erst so richtig spannend. Ah ja, da hat er reingegrinst, das wäre schon fast schief gegangen. Und und und, oh! <lacht> ah, Vicky klettert noch durch, trotz Hindernis. Ja, Und da vorne ist jetzt eben. Der Bagger und davor wäre dann unser Gipfel. Schauen wir mal, ob das was wird. Obwohl der Grat auf ist, ist es recht cool. Da geht aber stark der Wind, deswegen darfst du nicht wundern, wenn im Sommer der Wachse Zaun da ist. Das ist eine Wiener Verbauung für das Fitschertal, der hebt quasi wie Wächten. Und am Grat geht es dann echt gut mit dem Schnee. Das Problem sind immer diese Kessler, seht ihr Wer sein Rad liebt, der schiebt. schlimmster Spruch ever, aber er fällt einem trotzdem immer wieder ein. Da oben kann man schon wieder fahren, hier müssen wir noch kurz schieben, aber bisher läuft. Da sieht man, was doch alles geht. Geil. Ja, aber jetzt geht es so richtig los. Jetzt sind wir froh ums E-Bike. Jetzt zieht man schon in den einen Trail rein, aber ihr seht, hier oben liegt echt noch einiges an Schnee. Und von dem her ist noch nicht alles möglich. Aber viele. Und dann lief auch schon das interne Battle, wer am meisten fahren kann. Wobei, das ist auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen versuchen alles zu fahren und doch ein paar Körnchen zu sparen, weil manchmal ist das ewige Auf- und Absteigen anstrengender, als einfach nur mit der Schiebefunktion hochzuschieben. Und irgendwann ging es dann auch schlichtweg nicht mehr zum Fahren und es musste geschoben und getragen werden. Ja, jetzt seht ihr schon, es ist nicht mehr ganz so einfach, zum Teil liegt noch ein bisschen Schnee im Weg, was es noch schwerer macht und generell, hier muss man auf jeden Fall tragen, mit Schieben mit dem E-Bike geht da auch nichts mehr. Ja, zwischenzeitlich geht es dann doch immer wieder zum Schieben, aber halt auf keinen Fall komplett durchgängig. Wer auf den Gipfel will, muss zwischendrin auf jeden Fall auch tragen. Kann man es aber machen. Er war schon oben. Er nimmt jetzt mein Rad, hat er gesagt, jetzt geht er wieder ohne. Schaut ja. euch das mal an. Recht. <lacht> yes! Oben sind wir. Es wird schon wieder gefachsimpel über die Wege. Wie immer. Martin erzählt von den ganzen Trail-Varianten. Sechs Stück gibt es hier runter, hat er gemeint. Heute zeigen wir euch eine. All inclusive. Sechs Tage und ein Tag Pause, oder? Ja, das stimmt. Wir haben einen Tag noch Cappuccino. Ja. Jetzt noch ein paar Highlights aufzeigen. Ja, was haben wir den Highlight mäßig, ja. Nimmst dann schaust doch. Also also ein Highlight ist jetzt auch was. Ja, Highlight ist so eine Lust. Also, Ein Highlight ist da hinten quasi die Tagzeit, euch, Hammersache. Dann die Via Normale Richtung Süden, eure, was wir heute halt fahren. Das ist ein Wahnsinn. Dann über die Postalmen, die zwei Varianten. Absoluter Highlight und uh, schwenken noch durch Jetzt und dann könnt ihr es sogar durchschießen bis zu Europa hinten und durchfahren und ob es auch noch mit Fahrvarianten oder halt dann gleich die Petra, hinten euch auf Tirol es ist echt der Wahnsinn Ach, geil uh, und da sehen wir den Brennersee auch ziemlich cool ja. das ist mir noch gar nicht aufgefallen vorher der sieht ja mega geil aus leider kann man da nicht so idyllisch daneben stehen wenn man ehrlich ist ja, in der Stau ist schon. Haha. Das Kreuz ist auch schon ganz schäff. Ja. Gipfeljause. Diesmal sitzen die alle so verstreut, dass ich dazwischen schon Sport machen muss. Ja. Jetzt können es nur leben, oder wie? <lacht> Salami und Brot. Wie nee, immer. Mhm. Ja, ich nicht. Oh. ja, nicht fliehen jetzt. Ich mache jetzt. <lacht> Ihr müsst jetzt die Jausen oh. präsentieren. <lacht> Ah, ja. So, so. Ich glaube, ich glaube, Mainz schneidet da jetzt nicht so verkehrt ab. Schaut mal her. Geilo! Nach der gemütlichen Gipfeljausen ging es dann auch ab auf den Trail. Und der ist natürlich im oberen Teil auch ziemlich steil und verblockt und mit den Schneeresteln echt nicht zu unterschätzen gewesen, weil natürlich nasse Felsen und vor allem auch nasse Erde ja doch immer. Sehr, sehr rutschig sind und von dem her mussten wir uns oben schon ordentlich anstrengen einiges fahren zu können aber ab dem Teil, wo dann die Lawinenverbauung kommt, ist super einfach und flowig, da hat es dann einfach nur noch Spaß gemacht. Und von dem her hieß es oben erstmal ein bisschen anstrengen und durchbeißen, aber natürlich mit genialstem Panorama, hinten die verschneiten Gipfel, das konnte sich schon sehen lassen, und dann eben unten den Trailflow genießen. Wer war von euch denn schon am Brenner unterwegs? Das ist, glaube ich, so eine etwas unterschätzte Gegend. Man fährt ja immer durch, wenn man zum Gardasee oder eben ans Meer fährt und macht selten einen Stopp. Aber gerade von uns aus ist es nur eine Stunde weg und ja, dort ist Radfahren erlaubt, was natürlich sehr, sehr gut ist für uns. Dann kann man es auch ohne schlechten Gewissen filmen und man hat einfach auch nicht so das Gefühl, unerwünscht zu sein, wie teilweise von uns zu Hause. Aber gleichzeitig ist auch einfach in der Gegend ja. bisher so wenig los, dass man großartig niemanden stört, was natürlich umso schöner ist. Ihr habt sicher schon bemerkt, ab hier ist der Trail deutlich, deutlich einfacher. Und von dem her, wenn man sich die Plagerei auf den Gipfel nicht antun will, kann man natürlich auch einfach nur bis zum Joch raufradeln und dann direkt auf diesen leichteren Teil des Trails einsteigen. Und hier gab es nochmal ein Schneefeld zum Absurfen. Das hat sich auch gar nicht verhindern lassen, weil der Weg zweimal abgeschnitten worden ist durch das, das Schneefeld. Und dann haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen und sind gleich darüber runtergesurft. Naja, so gut wie eben nur mal möglich, weil so ein bisschen kritisch ist es schon immer im Schnee, dass man stecken bleibt und dann auch gleich mal vorne übergeht. Aber gut überstanden ging es dann auf den wirklich florigen Teil des Wegs und ja, das ist irgendwie so durchgehend erst 2 würde ich behaupten. Wenn es trocken ist, so wie bei uns, da war es einfach super trocken, dann war es einfach nur richtig spaßig und hat ordentlich gestaubt und bietet schon so ein richtiges Urlaubsgefühl. Also auf jeden Fall einen Abstecher wert. Ha <laughs> Wir haben den ganzen Tag auf dem Berg niemand anderen getroffen, was echt krass ist für Wochenende und mega schönes Wetter. Das war wohl einer der ersten Tage, die über 30 Grad geknackt haben im Tal. Diese super warmen Tage eignen sich ja immer perfekt für Berge, die etwas höher sind, weil es dann natürlich auch oben noch angenehm warm bleibt. Und wenn es unten schon kühl ist, dann ist es oben ja immer so richtig kalt und ein bisschen wie Überlebenstraining. Von dem her versuchen wir höhere Berge immer an eher warmen Tagen Dollar. zu machen. Wow, satan wow, around der Buffy mal die Kamera umgeschnallt. Die haben versucht, die Vicky zu jagen, aber wiederum, die hat den ordentlich Stoff gegeben und so haben die zwei 2M1-Jungs ordentlich schwer getan, dran zu bleiben. Aber ihr seht, wir hatten eine Mords Gaudi und ja, der Weg eignet sich einfach super für so die Niedtreibjagden sozusagen, also er war einfach nicht allzu schwer, super flowig, richtig spaßig und einfach auf so einem Waldboden, also ja, war mega witzig. Achso, ein Fels? Der Fels, ja. Raum. Fels, ja. oh. Fels. Nice, Alter, was ist das für ein geiler Trail? Total. mega deswegen machen wir jetzt mal einen schwenk währenddessen die männer die schaltung anschauen <lacht> schon oder geil. absolut geil <lacht> und da wird eben gerade an der schaltung gewerkt <lacht> es beginnt wieder die bäume so zurück <lacht> Alle brav am hier. Auch von dieser Hochebene aus, bis nach Sterzing runter, haben wir dann noch einige Trails mitnehmen können. Da mit dem E-Bike super, weil es immer wieder rauf und runter geht und normalerweise nach den Wolkenbohren hat man dann nicht mehr so viel Lust auf großartiges rauf und runter treten. Aber natürlich mit dem E-Bike überhaupt kein Thema. Und von dem her haben wir trailmäßig noch mitgenommen, was auch immer sich alles angeboten hat. Und das war wirklich noch eine ganze Menge. gerade ein tag mit Fred ink ja, ist dann wieder auferstanden das war klar aber kurz haben wir es trotzdem angefangen ja. <lacht> ah, jetzt gibt es zwischenstopp in sterzing ja, ja irgendwie <lacht> macht insta story oh, sind wir alle glücklich oh, happiness ja sagt wow. es Sprung in den Bach. Schön schaut er aus. Da steht schon drin. <lacht> yeah. Ah ja, wer weiß Wir treten jetzt den Radweg zurück zum Auto und über uns läuft die Brennerautobahn. Jetzt sind wir schon auf der anderen Seite von der Brennerautobahn. Unser Update von heute morgen hat sich schon gelohnt. Vickys akku ist fast leer. Und jetzt wird sie geschattelt. Leider geil? Leider geil. Ganz schön lange. Wir sind ein wie Vehicle. So, wir schlagen ein. Machst du da hinten dabei? So, bei denen ist jetzt auch einseitig der Strom beendet. Ich glaube, man sieht, wer keinen mehr hat. Wir sind Gut zurück! Ja! ja mega. Ja, das war Ente echt geil. Die Präsidenten sind ja auch. Die mhm. Akkus sind leer. Ich hab Erinnerung noch die. Die Riener und die sind voll. <lacht> Was darf man? Was darf man? Das wird nochmal aufgeschickt. Ein Viertel schaffe ich bestimmt noch. 25. Okay, 25. Okay, oh, die Petra Krona. Bei mir wissen wir es nicht. Ich hab immer noch einen. Also, ich, ich hab ich noch 750. Zwei da auch Toll, das war wirklich der. 102 Prozent.